Willkommen zurück bei Obermatt Aktien investieren mit mir Hermann Stern. Es ist heute die irländische Börse, die an der Reihe ist für die Top-10-Liste von Obermatt. Und wir haben sie hier vor uns. Wir sehen Irland Top-10-Liste am 29. Januar. Klicken wir das an, schauen wir, was Irland zu bieten hat. Das erste, was ich hier sehe, ist ein Unternehmen, das heißt Total Produce, also es geht um Gemüse, um Früchte und um Blumen. Lebensmittelvertrieb mit einem sehr guten Value Rating, mit einem Wachstumsrating über dem Schnitt und auch über dem Schnitt Sicherheit, das gefällt mir schon. Ich sehe aber auch, es ist eine Large Company, also eine Company in der Größenklasse L und typischerweise kaufe ich doch eher extra large oder extra extra large ich schaue also noch etwas weiter ich möchte keine Fluggesellschaft kaufen ich habe das auch schon anderswo erklärt warum nicht der wettbewerb funktioniert dort nicht so gut ein zweiter lebensmittelvertrieb aber noch kleiner größe m landwirtschaftliche produkte das wäre auch etwas aber hier sehe ich äh, relativ Schlechte Sicherheitsrating mit nur 30. Ich schaue also weiter, sehe eine, ein Schweizer Unternehmen, das wäre wieder groß. Ich frage mich, warum ist das an der äh, irländischen Börse? Es kann natürlich sein, dass das uns reingerutscht ist. Ich prüfe das noch mit meinen Analysten, warum denn Rütz da überhaupt in Irland auftritt. Jetzt, zum, jetzt aber möchte ich eigentlich kein Schweizer Unternehmen kaufen, sondern mir gefällt dieser, irisch, dieses irische Unternehmen, auch wenn es nicht so groß ist. Fernsehrundfugt, Schifffahrt, die haben alle nicht mehr so wahnsinnig gute Value-Ratings. Schauen wir also mal Total Produce an. Es ist eine Top 10 aktie ja, das weiß ich, keine anderen Auszeichnungen, aber alles ist wirklich im grünen Bereich, insbesondere die ganzen Value-Kennzahlen sind sehr gut. Das Umsatzwachstum ist nicht besonders gut, die Aktienrendite ist aber dafür stark. Ich denke, ja, es ist nicht einfach im Umsatzwachstum zu wachsen mit Retail. Ähm, Trotzdem interessiert mich diese Aktie, wer weiß, wird es besser in der Zukunft. Schauen wir also Total Produce einmal auf der Webseite an. Es ist eine englische Webseite und nicht auf Deutsch verfügbar, also ein paar englische Begriffe. Sie verkaufen, wie gesagt, frische Früchte. Ich finde das frische Früchte, ich finde das eine sehr gute Idee. Ich sehe hier bei den Investor News ein Share Buyback-Programm, also sie kaufen Aktien zurück. Das finde ich eigentlich nicht so gut, denn wenn ein Unternehmen Aktien zurückkauft, heißt das ja, sie wissen nicht, was sie mit dem Geld tun sollen. Schauen wir das also an, ob die wirklich nur noch Geld zurückgeben möchten. Und ich lese hier, dass sie äh, aktiv weitere Aktieninvestitionen in ihren Märkten suchen. Sogar 50% akquiriert von einem Unternehmen in Toronto, in Kanada. Also ich sehe hier, das Erste, was ich hier sehe zum Thema Aktienrückkauf, ist, dass Sie eigentlich Geld ausgegeben haben für andere Aktien. Das tönt für mich fast wie eine Verteidigung, dass Sie eigentlich gute Ideen hätten, das Geld zu verwenden, dass Sie aber trotzdem etwas Geld zurückzahlen äh, äh, möchten mit 20 Millionen. Ist das nicht wahnsinnig viel, was Sie hier zu, äh, zurückkaufen? Das gefällt mir also. Äh, wir könnten noch weiterschauen unter Corporate Governance, was wir hier sehen. Total Produce at a Glance. Äh, 3,1 Milliarden Euro groß ist das Unternehmen. Sie, sie, sie, sie, sie ähm, pflanzen auch selber an. Das gefällt mir. Sie, verteilen das, das ist etwas, you know, das ich denke, wird weiterhin gefragt werden, sogar in der Zeit, in, in der Zeit des Internets, wird man frische Früchte verteilen müssen. Das kann nicht elektronisch passieren, das muss physisch passieren. Sie sind in 20, 22 Unternehmen in Europa, Nordamerika. Das gefällt mir sehr gut. Ähm, ich möchte das kaufen. Was ich dann gemacht habe, ich habe die Easy-Nummer gesucht. Bei der Börse Stuttgart habe ich sie gefunden. Sie steht hier, die Easy-Nummer. Ich habe diese Easy-Nummer kopiert, um einen Auftrag auszulösen bei meiner Bank. Ich habe dann in meiner Bank gesucht, nach dieser ISIN-Nummer, und das Resultat war keine Aktien. Ganz komisch, ich habe dann gefragt, ist das möglich, ich habe ein E-Mail geschickt an das Unternehmen selbst, da habe ich eine Message geschickt, ich werde jetzt schauen müssen, ob sie auf diese Message bereits geantwortet haben, nämlich, warum ich diese Aktie nicht kaufen konnte. Ich bin aber überzeugt, ich kann das kaufen. Gerade wenn es ja auch in Deutschland gehandelt wird, sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich prüfe also jetzt mit meinem Internet Service Provider, nicht mit meinem Internet, mit meinem Stockbroker, prüfe ich jetzt, wie ich die Aktien kaufen kann. Und ich bin überzeugt, ich kann es Ihnen das nächste Mal in meinem Portfolio zeigen. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei Ihnen, bei Ihren eigenen Investitionen. Auf Wiedersehen.